Oh. oh, was ist das? Ich werde die ganze Pappe hier <lacht> wenigstens oder? Einhornpups. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Genau, wir testen lustige kleine Ostergeschenke, also Kleinigkeiten, wie man das zu Ostern macht. Genau, wir testen jetzt mal Einhornpups. Das sind Schaumzuckerspeckbälle. Also Marshmallows quasi. Ja, ja probieren hoch. wir das mal, diesen einhorn Boah. Wie sieht's aus? Ich glaube, ich schon vom, nur vom Riechen einen Zuckerschock. Boah, der das das glitzert und das riecht auch ein bisschen fast wie Zuckerwatte. Also der Geschmack. Die sieht man nicht, aber hier. Äh ja. Ja, mhm. mhm. naja, du bist halt wie Marschweiler, oder? Boah. Boah, mhm. <lacht> <lacht> <lacht> ey. Das jetzt mal so was essen? Ja, echt Dollar. Ich finde das vielleicht interessant, aber die sollten dann nicht zu äh, so viel davon essen? Nee, die gehen richtig ab. Ja. Mhm. Alter, aber das wird ein die jetzt nicht mehr essen. Nee. <lacht> <lacht> also dieser, <lacht> der da außen rum ist, das ist... Äh Im Prinzip eigentlich nur Deko, oder? Ein bisschen Geschmack, aber ansonsten... Also von 100 Gramm... 75 Gramm Zucker das ist heftig, ja. Also, wie viel ist in so ein Ding? Wie viel? Was steht da drauf? Äh, hier steht 18 Gramm. Also innerhalb als 9 Gramm. Also, also drei Viertel von diesen 9 Gramm äh, sind nur Zucker. Was sie jetzt hier gerade irgendwie ins Würfelzucker in den Ballert? Mit dem Schmerz? Ja, in dem bin ich wieder wach. Ähm, <lacht> ja, also ist halt lustig. Äh, Geschenk, aber geschmacklich also meinst ist das nicht? Ich nehme mal ein Risiko, das ist auch nicht. Ne, das ist auf nur süß. Ja, aber es riecht halt fast wie Zucker, was ich war. Das fand ich angenehm. Link in der Beschreibung, hier unter dem Video. Die Idee ist gut. Ja. der Geschmack ist schlecht. Ja. Ich würde es nicht geschenkt bekommen. Aber es war für die Schüler, Mutter. Ja, ja, für die Kinder ist es bestimmt weiter, aber nur eins und dann ansonsten ist es ja. Das kannst du kannst jetzt auch nicht unbedingt überall feier halten, wollen also Rüsten, ich gibt nicht mit dem Zeug da und drum. Nein, der gibt auch nicht. Doch, die Mehlwürmer waren mir lieber, lieber Ja, also der Riegel auf jeden Fall. Ja, der war, der war cool. Jetzt hat sich noch keiner gemeldet äh, wegen der restlichen Grillen und so. Ja, naja, meldet euch mal. Grillen, Heuschrecke, Mehlwürmer, zum Probieren. Gratis. Ja, also das? ist auf da der Heike zum 50. Geburtstag auf dem Tisch. Ja, er ist weg. Tut das nicht die Idee? Gut, alles klar, ähm, das war's. Ich bin vorne, ja. Wir sehen uns. Haut rein. Bis demnächst.